Hallo, ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus Istanbul und wie Sie deutlich hören können, spielt hier die Musik. Wenn wir aber im Deutschen sagen, hier spielt die Musik, dann meinen wir nicht, dass hier tatsächlich Musik spielt, sondern dass wir hier im Zentrum sind, im Mittelpunkt, also dort, wo der Fokus drauf liegt. Wenn also jemand zu Ihnen sagt, hier spielt die Musik, dann wissen Und jetzt gehe ich mal rüber zur Musik.